Ja, Sally, was lernst du eigentlich? Ja, Steine, was. was ist. denn das? Komm, ich zeig's dir. Hier sieht man die Herstellung des Modells. Und hier übertragige Steine. Machen wir auch Schriften? Steine klar. Gravieren ist ein grosser Teil von unserer Arbeit. Und mit Maschinen können wir uns so Gartengestaltung. Das ist auch für uns das Für unseren Beruf braucht